Hi, ich bin Dennis, 21 Jahre alt und Fachinformatiker Azubi. Hi, ich bin Lukas, 20, Azubi für Anwendungsentwicklung im zweiten Lehrjahr. Hi, ich bin Shaki, 23 und Azubi zur Fachinformatikerin. Ich bin André, 20 Jahre alt und IT-Azubi. Zusammen sind wir das Team hinter Abernten, einem ehrenamtlich betriebenen Portal für die Vermittlung von Landwirtschaftsbetrieben und Helfern. Viele Landwirte bangen aufgrund der Corona-Pandemie um ihre Existenz. Eine Ursache hierfür ist das Fehlen von Erntehelfern auf den Feldern. Wir wollen eine Plattform für Landwirte schaffen, die dringend Helfer für ihren Betrieb suchen. Abernten soll Landwirten aller Sparten eine kostenlose, einfache und übersichtliche Plattform geben. Durch unser Projekt, welches im Rahmen des We vs. Virus Hackathon entstand, kann die Bevölkerung mit den heimischen Landwirtschaften in Kontakt kommen, die Prozesse und Zeugen von Landwirten ergründen und einige Zeit selbst diese Arbeit verrichten. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website abernten.de.